Für mich hat es mehrere Gründe wie wieso ich meine Lehre hier angefangen habe. Zudem war das ein super Team, das ich hier schnuppern durfte. Es ist nicht ein zu grosser Betrieb. Die Betreuung der Lehrlinge ist individuell. Man kann seine Probleme verbessern und beheben mit den einzelnen Leuten zusammen, auch nach dem Arbeiten und alles. Es war sehr teamfreundlich. Wir sind ein mittelgroßer Garagebetrieb mit einem sehr familiären Charakter. Wir haben kurze Wege, kurze Entscheidungswege, wir haben langjährige Mitarbeiter, also über die Hälfte der Belegschaft ist seit über 15 Jahren im Betrieb. Und etwas ganz Wichtiges vielleicht, mit pflegen hier bei uns in der kultur Meine Kollegen aus anderen Berufsfeldern waren sicher darauf neidisch, wo die Autoprüfung ein Thema war. Weil in einem AGVS-Betrieb, der in freude dabei sind 15 Stunden bezahlt. und Man kann während der Arbeitszeit die Autoprüfung machen. Die Autoprüfung ist ein Bestandteil dieser Lehre. Darauf sind viele meiner Kollegen neidisch. Äh, die Autoprüfe hat sicher Zukunft. Es bleibt sicher interessant und herausfordernd, was uns die nächsten Jahre bringen. Das ist Schön in der Grundausbildung des Mechaniker oder Fachmann oder Mechatroniker, wie sie heute sind. Das ist eine fantastische Grundausbildung. Es gibt eine Generalistenausbildung und die der Schweiz sind die Grenzen offen nach oben. Also es kann jeder alles machen. Das beste Beispiel war Herr Löbfi, der ehemalige Swissair-Chef. Der hat auch mal Automechaniker gemacht.